Völker der Erde, schaut auf diese Stadt! Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt! Hallo, ich bin Marco von Authentic German Learning und heute reden wir über die Luftbrücke und die Rosinenbomber. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil! <lacht> ich klappe! Jetzt macht sofort das Video auf! Mache ich, mache ich. In einem anderen Video habe ich mit euch über die deutsche Teilung gesprochen. Ja, also Deutschland war 1948 in Besatzungszonen eingeteilt. Frankreich, Großbritannien und USA im Westen und die Sowjetunion im Osten. Und Berlin wurde selber nochmal in Ost- und Westberlin eingeteilt, aber Berlin selbst befand sich im sowjetischen Sektor. Das heißt, Westberlin war umgeben von sowjetischem Besatzungsgebiet. Ja, das war die Situation 1948 in Deutschland und die Westmächte entschieden sich dazu, eine Währungsreform durchzuführen. Ja. Es gab eine neue Währung im Westen und da haben die äh, Russen gesagt, ja, dann machen wir auch eine Währung. Aber wir führen unsere neue Währung nicht nur in unserer Besatzungszone ein, sondern auch in West-Berlin. Ja. Und Die beiden Mächte oder die beiden Parteien waren sich dann sehr uneinig darüber, welche Währung nun in West-Berlin benutzt werden soll. Und daraufhin entschied sich die Sowjetunion einfach alles dicht zu machen. Sie haben alles dicht gemacht. Was meine ich damit? Sie haben keine Autos, keine Schiffe mehr nach West-Berlin gelassen. Ja, sie haben Westberlin ganz von Westdeutschland abgeschottet. Ja, sie haben Westberlin ganz von Westdeutschland getrennt. Noch nicht mal Strom haben sie durchgelassen. Ja, selbst die Stromkabel, die den Strom liefern, äh, konnten nicht mehr benutzt werden. Aber Berlin ist natürlich angewiesen auf Westdeutschland. Ja, also Berlin ist eine Stadt, die auch viel produziert, aber sie braucht natürlich auch Rohstoffe von außen. Ja? Und äh, solche Dinge wie Lebensmittel, ähm, Kohle für Energie, Medizin, all sowas brauchte West-Berlin. Daraufhin haben sich die Westmächte dazu entschieden, einen kühnen Plan umzusetzen. Sie haben sich gesagt, okay, wenn wir auf dem Landweg und auf dem Wasserweg keine Ressourcen ähm, transportieren können, dann machen wir das über den Luftweg. Ja? Wir schicken einfach Flugzeuge nach Westberlin, denn darauf hatte man sich geeinigt. Ja? Es war vertraglich festgelegt, dass die Westmächte die Luftkorridore benutzen können. Ja? Es war schriftlich vertraglich festgelegt, dass Flugzeuge über, die, über das sowjetische Besatzungsgebiet fliegen können, ja? aber es war nirgendwo geregelt, es war nirgendwo vertraglich festgesetzt, dass äh, die Westmächte den Landweg nutzen können. Deswegen hat die Sowjetunion das auch gemacht da hat sich gesagt, na naja, äh, wir brauchen ähm, eine bessere Position in der Verhandlung und äh, wir haben nichts ausgemacht über die Landwege, dann sperren wir jetzt einfach alle Landwege und alle Wasserwege. Ja, ja und die Luftbrücke war echt eine enorme Leistung. Ja? Am Anfang dachte man sich, okay, 250 Tonnen pro Tag müssen wir vielleicht äh, transportieren, aber es, sie haben schnell gemerkt, dass man viel, viel mehr braucht. Ja? Also Berlin braucht sehr viel. Ja? Und so haben die Amerikaner und die Briten äh, das, das so geregelt, dass täglich 2000 Tonnen an Lebensmittel, Kohle, Medizin nach West-Berlin geliefert wurde. Ja, das war ein stetiger Strom an Flugzeugen. Ja. Alle drei Minuten flog ein ähm, Flugzeug äh, nach West-Berlin. Ja. Alle drei Minuten. Ja. Also wirklich unglaublich gut organisiert und die Flugzeuge mussten dann natürlich auch gleich wieder vom Feld. Ja. Sie sind angekommen und dann gleich schnell ausladen, schnell von der Landebahn weg, so dass gleich das nächste Flugzeug kommen kann, also irrsinnig gut geplant, ja, richtig gut geplant. Und der Rekord, der Rekord war 12.849 Tonnen in 1398 Flügen innerhalb von 24 Stunden. Ja, ich denke, das ist eine enorme Leistung und wie gesagt, die Flugzeuge flogen in einem, in einem Takt, ähm, der echt beeindruckend ist. Ja? Also vom Norden und vom Süden kamen stetig die, die Flugzeuge geflogen. Hier ist eine Karte. Ja? Vom Norden und vom Süden kamen die Flugzeuge geflogen und äh, dann flogen sie äh, von West-Berlin aus wieder zurück nach Deutschland, nach Westdeutschland, ein Luftkorridor, wo du nur in eine Richtung äh, benutzt. Also ist ein sehr, es war ein sehr ausgeklügeltes System. Ja? Da haben sie sehr viel optimiert, um so schnell wie möglich, so viel wie möglich nach Westberlin zu transportieren. Ja? Und äh, die Berliner und natürlich auch ihre Helfer ähm, zeigten sehr großes Durchhaltevermögen. Ja? weil die Amerikaner und die Briten und die Franzosen und all die anderen Westmächte haben sich gesagt, ja, wir können Westberlin nicht aufgeben. Ja, wir wollen Westberlin nicht aufgeben, denn wenn wir die Blockade nicht brechen, dann wird Berlin ganz der Sowjetunion gehören. Ja, wir wollen nicht, dass ganz Berlin sowjetische Besatzungszone wird. Wir wollen Westberlin erhalten, so wie es jetzt ist. Das beweist echt großes Durchhaltevermögen und das war auch etwas in der Geschichte, was die Länder zusammengeschweißt hat. Ja? Also die deutsch-amerikanische Freundschaft und deutsch-britische Freundschaft wäre heute nicht die, die sie wäre ohne, äh, ohne die Luftbrücke. Ja? Und äh, dieses Durchhaltevermögen oder diese, die Wichtigkeit äh, der Luftbrücke hatte der damalige Bürgermeister von Berlin, Ernst Reuter, so ausgedrückt. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Es gab auch ganz viele Opfer. Ja. 83 Menschen sind äh, während der Luftbrücke gestorben. Äh, Briten, US-Amerikaner und Deutsche, weil eben alle drei Minuten ein Flugzeug angekommen ist. Das war sehr gefährlich. Wenn ein Flugzeug nicht schnell genug war, dann ist das nächste Flugzeug gleich hineingerast. Ja? Dann gab es Kollision und auch in der Luft gab es Kollision. Da müsst ihr euch vorstellen, alle drei Minuten fliegt ein Flugzeug ähm, in die Luft und dann drei Minuten später das nächste Flugzeug, wenn das Flugzeug, äh, das hinter dem ersten Flugzeug ist, zu schnell fliegt, dann kollidieren die beiden Flugzeuge. Ja. Also echt eine sehr, sehr große organisatorische Leistung. Zum Schluss möchte ich noch kurz erklären, was die Rosinenbomber sind. Das ist ein sehr toller Begriff und es ist auch eine tolle Geschichte. Es war am Anfang so, dass die Flugzeuge die Ladung eingeladen haben, losgeflogen sind, und dann die Ladung abgeladen haben, aber ein Pilot äh, ging noch einen Schritt weiter, als nur die Ladung nach der Landung abzuladen. Er hat kleine Fallschirme gebastelt aus Taschentücher und hat diese Fallschirme an Schokoladentafeln und äh, Kaugummis festgemacht und bevor er gelandet ist, hat er diese Schokoladentafeln und diese Kaugummis aus dem Flugzeug geworfen ja? und dann sind sie runtergefallen, äh, gebremst durch die Fallschirme und äh, damit hat er diese Süßigkeiten den wartenden Kindern geschenkt ja? und äh, hat damit sehr viele Kinder glücklich gemacht. Ja? Der Pilot hieß Gail, Hallforsen, ja, Und viele seiner Kollegen haben es ihm nachgemacht und so haben sie ganz viele Kinder glücklich gemacht. Und deshalb nennt man die alten Flugzeuge, die Flugzeuge, die im Krieg Bomber waren, diese Flugzeuge nennt man Rosinenbomber. Ja? Früher waren diese Flugzeuge Bomber, früher haben diese Flugzeuge Bomben auf Menschen abgeworfen, sie haben Menschen getötet und Zerstörung gebracht, aber während der Luftbrücke haben dieselben Flugzeuge ganz vielen Leuten Glück beschert. Das war die Luftbrücke und das sind die Rosinenbomber und ich denke, es ist eine sehr inspirierende Geschichte aus der deutschen Geschichte. Ich hoffe, ihr fandet es genauso inspirierend wie ich und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss!